Hallo und herzlich willkommen. Sind wir heute mal wieder eine kleinere Runde? Das heißt, wir haben das Webinar nicht groß angekündigt. Heute geht es um ein Thema, was ist eigentlich so die richtige Rechtsform für mein Unternehmen? Und in diesem Webinar geht es vor allem, also ich werde vor allem jetzt den Hauptfokus setzen auf GmbHs und Einzelunternehmen und wann was eventuell Sinn ergibt. Das heißt, ich werde euch jetzt keinen Theorievortrag halten darüber, welche, ja, welche Rechtsform es alles gibt und wann jetzt eine GbR und OHG und KG und GmbH und KKG oder UG und CoKG und Aktiengesell Kommanditgesellschaft auf Aktien und all das werde ich alles weglassen. Ich gehe davon aus, dass ihr wahrscheinlich irgendwie freiberuflich seid, selbstständig seid, die meisten von euch wahrscheinlich auch in der Form eines Einzelunternehmens. Yes! Rechtsform für Selbstständige ist ehrlicherweise, wie eben schon angekündigt, ein bisschen dick aufgetragen, weil ich beschäftige mich vor allem mit GmbH und Einzelunternehmen. Ich kann euch auch Fragen zu den anderen beantworten, aber ehrlicherweise ist für die meisten Freiberufler und da wir schon zwei Freiberuflerinnen in der IT dabei haben, wollen wir vor allen Dingen darauf eingehen, was ergibt gibt als Freiberufler oder Freiberuflerinnen sind am meisten. Sinn. Sarah fragt. Geh mal einfach schon mal direkt drauf ein. Äh, tatsächlich stellt sich für mich äh, aber die Frage, ob ihr irgendwann äh, ähm, oder wann auch GmbHs betreut. Persönlich würde ich lieber Freiberuflerin bleiben, aber das Thema wird von Kundenseite zum Teil forciert. Ähm, es kann durchaus sein, ich kann es nicht. Also, ich kann das nicht ausschließen, absolut nicht. Es gibt auch einige Stimmen. Wir, wir sitzen ja zusammen intern immer mal wieder äh, und diskutieren, äh, in welche Richtung wir uns bewegen. Und da spielt das Thema GmbH jedes Mal eine Rolle, ob wir die auch anbieten. Ähm, es gibt ein paar Gründe, warum ich das, also ich persönlich gehöre zu den Leuten, die dass wir dem Ganzen durchaus skeptisch gegenüberstehen, weil einfach eine ganze Reihe an zusätzlichen Verpflichtungen dazu gehört. Natürlich könnten wir es theoretisch, aber die Art, wie wir arbeiten, baut halt sehr viel darauf auf, dass wir quasi das Bankkonto als Grundlage haben. Und das also richtig Spaß macht die Buchhaltung bei einer Einnahmenüberschussrechnung, wenn du das Bankkonto und die Steuerberatung in einer App hast, wie es bei uns der Fall ist. Und das ist bei einer Einnahmenüberschussrechnung der Fall, bei einer GmbH halt nicht. Wenn wir uns Richtung GmbHs irgendwann mal öffnen und das auch anbieten, dann wird es wahrscheinlich so klassische One-Man oder One-Woman GmbHs sein. Das wird wohl bei dir wahrscheinlich der Fall sein, dass das gefragt ist. Also 100% Gesellschafter und Geschäftsführer in einer Person, das ist das Wahrscheinlichste. Das Einzige, wo ich sie eigentlich fast verbindlich sagen kann, ist das nächste Jahr und nächstes Jahr wird es noch nicht kommen. Da sitzen wir jetzt gerade dran an der ganzen Planung für nächstes Jahr, da spielt GmbHs jetzt noch kein Thema. Was aber nicht heißt, dass das 2023 durchaus der Fall sein kann. Ich könnte da eventuell auch Steuerberater empfehlen. Aber erstmal möchte ich inhaltlich einsteigen. Und zwar möchte ich doch, doch allem vorher einmal äh, quasi die Theorie liefern. Was ist eigentlich ein Einzelunternehmen? Wer gehört dazu? Wer nicht? Was ist eine GmbH? Was sind so die Merkmale? Was sind so die Vor- und Nachteile von Einzelunternehmen? Was sind die Vor- und Nachteile von einer GmbH? Und äh, wo ist die Unterschiede und wann ergibt was eventuell äh, Sinn? Falls denn Interesse ist, das müsst ihr mir dann tatsächlich sagen, habe ich es auch vorbereitet, wie gründet man eigentlich eine GmbH? Da gibt es auch natürlich einmal das Theoretische, so die theoretische Checkliste, die braucht ihr euch nicht vorlesen, die könnt ihr euch selber ergoogeln. Aber da ich das Ganze schon ein paar Mal gemacht habe und noch häufiger mitbegleitet habe, kann ich euch auch mal erzählen, wie das eigentlich abläuft und welche Schritte da passieren und so weiter. Da könnt ihr gerne in den Chat schreiben oder können wir nachher auch überlegen, ob das eigentlich noch relevant ist äh, für euch, ob ich das darauf auch noch eingehen soll oder ob ich das weglasse. Aber es wäre theoretisch vorbereitet. <lacht> Erstmal, ähm, was sind Einzelunternehmen? Äh, Einzelunternehmen ist, ist quasi die normal, also die intuitivste Gründung und die einfachste Gründung. Das heißt, wenn ihr euch einfach selbstständig anmeldet, ihr seid alleine, äh, ihr startet irgendwas, zum Beispiel als Freiberuflerin in der IT. Dann geht ihr irgendwo hin, meldet euch beim Finanzamt an und sagt, ich bin jetzt freiberuflich tätig und damit habt ihr quasi rechtlich gesehen ein Einzelunternehmen gegründet. Das ist jetzt ein Beispiel, also Freiberufler ist ein Beispiel. Freiberufler sind ja nicht nur jetzt Berater oder generell in der IT-Entwickler oder irgendwie sowas, sondern sind auch diese ganzen klassischen Kammerberufe. Zu dem ganzen Thema, was ist freiberuflich und gewerblich, dazu habe ich auf diesem Kanal auch schon mal ein Video hochgeladen. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt an dem Thema, schaut euch gerne das Video an. Das findet ihr auf dem Kanal, wenn ihr freiberuflich gewerbetreibend bei uns auf dem Kanal sucht. Da bin ich darauf mal ein bisschen eingegangen. An dieser Stelle ist es eigentlich vollkommen egal, weil beide, in beiden Fällen bist du quasi Rechtsform Einzelunternehmen. Dann kann es auch Einzelunternehmen geben für Leute, die zum Beispiel Land- und Forstwirte sind. Also, keine Ahnung, ihr habt einen landwirtschaftlichen Betrieb, könnt ihr das auch als Einzelunternehmen gründen. Entscheidend hier ist, Genau, wenn ihr einfach euch selbstständig anmeldet. Also, entweder geht ihr zum Gewerbeamt, holt euch einen Gewerbeschein und geht dann zum Finanzamt, wenn ihr Gewerbetreibend seid oder wenn ihr freiberuflich seid, meldet euch direkt beim Finanzamt an und diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und danach seid ihr per Definition Einzelunternehmen. Und da gibt es jetzt auch erstmal, ist quasi Einzelunternehmen ist so der Überbegriff und dann gibt es darunter halt einmal die Freiberufler, einmal die Gewerbetreibenden einmal Land- und Forstwirte und so weiter. Grundsätzlich wird genau das nämlich auch unterschieden. Es gibt einmal so die Gewerbetreibenden das, und da würde ich mal sagen, unter Gewerbetreibenden, wenn du sagst freiberuflich und Gewerbetreiben wird gewerbetreibend auch nochmal unterschieden zwischen Kaufleuten. Kaufleute sind diejenigen, die sich auch im Handelsregister eintragen. Das kennt man manchmal so an dem Kürzel, so eingetragener Kaufmann. Das heißt, man führt dann quasi dieses, oder Kauffrau, führt dann quasi diesen Zusatz im Namen und kann sich dann auch einen Fantasienamen geben. Wenn man so solo selbstständig ist, dann hat, heißt das eigene Unternehmen halt immer wie man selbst. Das heißt, wenn ich mich selbstständig mache und freiberuflich tätig bin oder gewerblich tätig bin und nicht im Handelsregister eingetragen bin, dann heißt mein Unternehmen auch immer Melchior Neumann. Ich kann natürlich trotzdem immer noch ein witziges Logo machen und kann mich auch on top noch irgendwas dazu ergänzen, aber, aber meinen Namen darf ich da nicht rauskürzen. Und dann bin ich halt ein gewerbliches Einzelunternehmen, wenn ich freiberuflich bin wie Sarah und Anio, Aniona, Dann heißt euer Unternehmen genauso wie ihr heißt, rechtlich gesehen zumindest. Und ihr seid halt ein nicht gewerbliches Einzelunternehmen. Ihr zahlt an Steuern immer Umsatzsteuer oder Einkommensteuer, selbst wenn man auf unterschiedlichen Gründen kann man ja eventuell von eurer Umsatzsteuer befreit sein. Entweder habt ihr Kleinunternehmerregelungen in Anspruch genommen oder ihr macht einfach einen Beruf der von Umsatzsteuer befreit ist. Das ist zum Beispiel der Fall bei Versicherungsvertrieblern, das ist zum Beispiel der Fall bei Ärzten, das ist aber auch der Fall bei Dozenten an Hochschulen. Die zahlen häufig keine Umsatzsteuer, das heißt, sie sind davon ausgenommen. Die haben auf der anderen Seite dann auch keinen Vorsteuerabzug, aber ihr müsst zumindest alle an, ja, sehr schön. <lacht> dann spreche ich dich ab jetzt auch an. Ihr seid jetzt meine beiden Beispiele, weil ihr als erstes reagiert habt. Und äh, genau, Umsatzsteuer äh, seid ihr auf jeden Fall verpflichtet. Ihr müsst auf jeden Fall auch eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das heißt, wenn ihr auch Kleinunternehmer seid oder Arzt oder Dozent oder sowas müsst ihr trotzdem eine Umsatzsteuererklärung abgeben, müsst halt keine Umsatzsteuer zahlen, aber ihr seid grundsätzlich erstmal Umsatzsteuer verpflichtet, deswegen müsst ihr auch die Erklärung abgeben. Einkommensteuererklärung müsst ihr natürlich auch abgeben. In der Einkommensteuererklärung packt ihr alle eure Einnahmen zusammen, Einkünfte zusammen, um genau zu sein, und macht die Steuererklärung. Ihr als Freiberufler müsst keine Gewerbesteuererklärung abgeben. Das heißt, als nicht gewerbliche Einzelunternehmen müsst ihr keine Gewerbesteuer abgeben. Alle anderen, die nicht freiberuflich anerkannt sind, müssen halt noch eine Gewerbesteuer abgeben. So viel eigentlich dazu. Das ist, glaube ich, jetzt keine Raketenwissenschaft und sollten auch die meisten von euch wissen, weil ihr ja die meisten von euch zumindest selbstständig. Also, ein Einzelunternehmen habt und betreibt. Wichtig an dieser Stelle ist, als Freiberufler ist die Rechtsform nicht frei wählbar. Das heißt, wenn ihr jetzt Freiberufler seid, das heißt Sarah und Anja, das heißt, wenn ihr euch überlegt, ihr wollt ein Gewerbe gründen oder ein, ein, eine GmbH gründen, dann verliert ihr quasi euren Status der Freiberuflichkeit, sobald ihr eine GmbH gründet. Das muss euch klar sein, hat auch einige Nachteile, weil gerade als Freiberufler ist man ja so ein bisschen. Ich würde mal sagen, hat man so eine Sonderstellung und hat eine ganze Reihe an bürokratischen Erleichterungen. Das heißt, ihr müsst immer quasi nur eine Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Ihr habt, was die Kammer betrifft, eventuell eine andere Zugehörigkeit und es gibt andere Verpflichtungen, die ihr einfach bürokratisch gar nicht habt. Wo ihr besser gestellt seid, fängt schon da an, dass ihr eine Gewerbesteuererklärung gar nicht machen müsst. Das heißt, ihr habt nur zwei Steuererklärungen statt drei. Das fällt alles weg, wenn ihr eine GmbH gründet. Wenn ihr eine GmbH gründet, seid ihr keine Freiberufler mehr und werdet quasi wie alle anderen, äh, alle anderen behandelt und habt diesen Sonderstatus, den ihr sonst hättet, nicht mehr. Hier habe ich einmal ein paar aufgelistet, also die, gewissen, also die Beruf. Die so ganz klassisch diese Freiberuflichkeit haben. Das sind jetzt Rechtsanwälte, Apotheke, Steuerberater, Heilpraktiker, Journalisten, äh, Berater, Designer, wer fällt mir Wirtschaftsprüfer auch, äh, Architekten steht da auch nicht. Also es gibt eine ganze Reihe an, äh, an, an Berufen, habe ich eben gesagt. Äh, gibt es auch schon mal ein vertiefendes Video, was ich auf diesem Kanal hochgeladen habt habe. Ähm, könnt ihr euch angucken, wenn euch das interessiert. Es gibt natürlich jetzt gerade auch in den letzten Jahren immer mehr so Hybride. Also das Einkommensteuergesetz wurde halt vor Jahrzehnten geschrieben und da hat man halt so diese, diese freien Berufe definiert. Heutzutage gibt es ja eine ganze Reihe an neueren Berufen, würde ich mal sagen. Allein, dass das Sarah und Anja sagen, in der IT. IT gab es halt vor, also gab es wahrscheinlich irgendwie schon mal vor 80, 90, 100 Jahren, aber nicht in der Form und in der Dimension, wie es heute der Fall ist. Das heißt, hier ist aber auch entscheidend, all diese Berufe verlieren quasi den Freiberuflerstatus wenn ihr eine GmbH gründet. Jetzt kommen wir zum spannenderen, weil wahrscheinlich neueren Part für euch und zwar GmbH. GmbH ist erstmal also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das heißt es ist quasi es ist eine Gesellschaftsform, das heißt die gründet sich auch ein bisschen anders, das heißt ihr meldet euch nicht einfach beim Finanzamt an, sondern es ist ein bisschen aufwendiger. Insgesamt in Deutschland ist das eine sehr sehr sehr beliebte Rechtsform. Es ist so, wenn man an alle Gründungen und Unternehmensgründungen, also Starter, Business Starter in Deutschland schaut, ist das die beliebteste Rechtsform. Also auch vor Einzelunternehmen. Es gibt mehr GmbHs als Einzelunternehmen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, weil die Rechtsform, von ganz, ganz viel genutzt werden kann. Also auch wir, Contest, Steuerberatung ist eine GmbH, dann gibt es Contest, die quasi ja die, die Banking-App äh, macht. Wenn ihr unsere Mandanten seid, dann habt ihr quasi ja mit beiden zu tun. Ist auch eine GmbH. Und äh, das, da, dadurch, also das ist so die Standard. Wenn man auch mit Geldgebern arbeitet, mit mehreren Leuten gründen will und da einfach, einfach ein größeres Vorhaben hat als Unternehmen, dann ist meistens die äh, die, die fällt die Wahl meistens auf die GmbH. Genau das ist es. Das heißt, wenn eine Person, das heißt, ihr könnt es auch alleine machen, aber wenn, wenn Sarah jetzt beispielsweise auch mit ihrem Mann äh, gemeinsam was aufbauen möchte, was ein bisschen größer ist und vielleicht Mitarbeiter aufbauen möchte und, und irgendwie sowas, dann kann das sehr häufig äh, Sinn ergeben, eine GmbH zu gründen, weil dann kann man automatisch schon nicht mehr ein Einzelunternehmen sein. Wichtig an dieser Stelle ist, ihr braucht Geld am Anfang. Ähm, komme ich auch gleich noch dazu, wenn ihr eine GmbH gründet, dann begründet ihr quasi ein. Es ist wie, wie eine komplett fremde Person. Und Person ist gar nicht so ausgedacht, weil eine GmbH ist eine juristische Person. Das heißt, ihr, ihr, ihr gründet quasi eine komplett neue Existenz, die jemand anderes ist als ihr. Also es gibt einen Unterschied zwischen eurer Firma und euch. Das ist als Freiberufler ja was anderes. Als Freiberufler ist man halt beides. Man hat zwar den, den betrieblichen Bereich und den, und den privaten Bereich aber es ist nicht rechtlich voneinander komplett getrennt das ist bei einer GmbH anders bei einer GmbH habt ihr wirklich eine eigene Rechtspersönlichkeit deswegen heißt es auch juristische Person die ihr da gründet und diese juristische Person müsst ihr am Anfang mit Kapital ausstatten und das Macht ihr mit 25.000 € mindestens. Ihr könnt es auch 50.000, 100.000, 200.000 und so weiter ausstatten, aber mindestens 25.000 €. So in der Praxis, da komme ich dann nachher dazu, wie man es gründet und so. Rein praktisch geht es auch, wenn ihr jetzt 12.500 € auf dem Konto liegen habt, dann könnt ihr das damit auch noch machen und dann könnt ihr quasi eine zweite Hälfte auch noch später reinzahlen, aber erstmal braucht ihr mindestens 25.000 € insgesamt oder müsst euch darauf committen. Das Interessante, warum die meisten Leute tatsächlich sagen, ah, eine GmbH ist ganz interessant, ist die Haftungsbeschränkung. Das heißt Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das heißt irgendwo muss das in der Haftung beschränkt sein. Und der Grundgedanke ist, dass ihr als GmbH-Inhaber quasi nicht mit eurem privaten Vermögen haftet. Dadurch, dass ihr eine komplett eigene juristische Identität geschaffen habt, haftet diese juristische Identität auch nur für die eigenen Schulden quasi und nicht ihr für die Schulden für eure Gesellschaft. Das ist relativ interessant, weil dadurch, Haftet ihr halt nicht mit allem, was ihr habt. Wenn ihr als Freiberufler irgendwie Mist baut und Vermögensschaden anrichtet oder irgendwie schlecht wirtschaftet und eine hohe Steuernachzahlung oder eine Bankenkreditabschlusstilgung, dann haftet ihr ja immer mit allem, was ihr habt, auch mit eurem Privatvermögen, Einfamilienhaus, der Altersvorsorge und Zweifel und so weiter. Das ist bei einer GmbH anders. Eine GmbH haftet quasi nur mit, mit dem, was die GmbH hat, aber ihr nicht selbst. Das ist relativ interessant und ist auch für ganz viele Leute einer der Hauptmotivationen, warum man sagt: Ah, die GmbH, die klingt interessant. Genau. Ich habe eben schon erzählt, dadurch, dass ihr eine eigene Rechtspersönlichkeit gründet, gibt es einen Unterschied zwischen Gesellschafter. Dass ihr seid als Gesellschafter die Person, die, die die Gesellschaft beinhaltet quasi. Das heißt der Inhaber. Das heißt, ihr geht hin und packt das Geld rein. Und dann muss quasi die, die rechtliche Identität, diese juristische Person muss ja von irgendjemand vertreten werden. Ihr könnt euch das fast ein bisschen vorstellen wie so ein minderjähriges Kind. Das ist halt nicht geschäftsfähig. Irgendjemand muss für diese Person quasi äh, ein, ein, die Entscheidung treffen. Das klingt jetzt doof, aber genauso kann man es vergleichen. Ich habe jetzt eine Tochter, seit gestern sechs Wochen alt, und die muss ja auch manchmal irgendwie Entscheidungen treffen. Das heißt, was gibt es heute zu essen, welche Windeln kaufen wir und solche Sachen. Und diese Entscheidung treffe ich für mein Kind. Und so ein bisschen so kann man sich so eine GmbH auch vorstellen. Eine GmbH ist ja nur ein rechtliches Konstrukt und kann keine Entscheidung selbst treffen, wie so ein sechs Wochen altes Kind. Das heißt, es braucht irgendjemand, der für diese Person die Entscheidung trifft und das ist der Geschäftsführer. Das heißt, der Geschäftsführer der steht denn da und führt auch die alltäglichen Geschäfte. Warum erkläre ich das so <lacht> in dem Maße? Weil der Geschäftsführer kann jemand anderes sein als der Inhaber. Das ist auch, wenn man sich mal so anguckt, welche GmbHs so gegründet werden, in der Regel auch der Fall. Also, es ist durchaus häufiger der Fall. Ich bin zum Beispiel in der Contest Service äh, Gesellschaft, das heißt, wir sind diejenigen, die so die Buchhaltung machen und so. Bin ich der Geschäftsführer, ich bin aber nicht der Inhaber, weil der, der Inhaber äh, der Contest Service GmbH ist die Contest GmbH. Das heißt, auch eine, eine GmbH kann eine andere GmbH besitzen. Aber da fällt das durchaus auseinander, wo ich dann halt in der Geschäftsführung bin, aber halt nicht der Inhaber bin. Und das ermöglicht halt insbesondere so größere Konstrukte, dass man einen Geschäftsführer haben kann, beispielsweise. Oder oder äh, wenn du jetzt äh, Sarah, äh, kannst du beispielsweise Gesellschafterin sein, auch 100 der Firma gehören und kannst trotzdem jemand anderes haben, beispielsweise dein Mann, der äh, Geschäftsführer ist und quasi auch die Verträge für die Gesellschaft unterschreibt. Das heißt, das fällt auseinander und genau das ist auch die Grundvoraussetzung. Natürlich ist der Inhaber der Firma nicht haftet natürlich nicht mit allem, was der Geschäftsführer da macht. Steuerlich ergeben sich, ergeben sich auch so ein paar Sachen. Das ist so ein anderer Punkt, warum das viele Leute interessant finden, weil äh, die GmbH die zahlt auch Umsatzsteuer immer, die zahlt statt Einkommensteuer Körperschaftsteuer und da wird es nämlich ganz interessant, weil Körperschaftsteuer ist immer 15 das heißt pauschal. Also für den ersten Euro-Gewinn werden 15% Körperschaftsteuer bezahlt und bei 10 Milliarden Gewinn auch nur 15% Körperschaftsteuer. Das ist nicht wie bei der Einkommensteuer, dass der Einkommensteuersatz immer höher geht bis zu 45%, sondern bei der Körperschaftsteuer bleibt es immer bei 15%. On top kommt dann noch die äh, Gewerbesteuer, auch in jedem Fall. Da haben wir vorhin schon äh, darüber geredet. Das heißt, wenn ihr auch freiberuflich wart vorher und dann eine GmbH seid, dann seid ihr trotzdem gewerbesteuerpflichtig, weil ihr den Status als Freiberufler verliert. Das heißt, ihr zahlt 15 Körperschaftsteuer und 15 Gewerbesteuer. Das ist auch der Fall, wenn ihr quasi mehr oder weniger 100 Gesellschafter und Geschäftsführer seid. Das heißt, bei einer One-Man-Show, One-Man-GmbH zahlt ihr 15 auf, auf jeden Euro. Es ist aber auch bei, bei Contis zum Beispiel so oder was ist so die Größe? Ich glaube Bosch. Bosch ist auch eine GmbH. Bosch zahlt auch, 35% auf alles. Und da gibt es keine steigenden oder sinkenden Steuersätze. Und das macht das für einige auch relativ interessant, weil man halt nie über 30% Steuern auf der Gesellschaft landet. Das Problem ist, dann ist das Geld halt in der Gesellschaft und ihr müsst es ja irgendwie nur rausholen. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise 100.000 Euro Gewinn macht und ja, zahlt natürlich persönlich einen höheren Steuersatz, wenn ihr das als Einzelunternehmen 100.000 Euro Gewinn macht, jetzt. Firmiert ihr quasi um, man kann das umändern, man kann eine Gesellschaft umändern, dann zahlt ihr halt nur noch 30 sprich 30.000 Euro Steuern. Das ist ein niedrigerer Satz. Das Problem ist, dann ist das Geld, gehört es ja dieser fremden Person, das heißt dieser juristischen Person. Damit ihr das privat ausgeben könnt, müsst ihr das ja aus dieser Gesellschaft noch irgendwie rausholen. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder zahlt ihr euch ein Gehalt, weil ihr da angestellt seid in eurer eigenen GmbH, oder ihr schüttet das als Gewinn aus und dann kommen halt nochmal Steuern drauf. Deswegen muss man bei einer GmbH immer schauen, wie viel, wie viel Steuern müsst ihr ganz am Ende wirklich zahlen, um das Geld wirklich aus dem Umsatz, das heißt vom Kunden, bis es bei euch auf dem privaten Konto liegt, sein. Das ist ja bei. Einzelunternehmen relativ einfach und zwar könnt ihr euch einfach zwischen Geschäftskonto und Privatkonto Geld hin und her überweisen, wie ihr wollt. Das geht bei GmbHs halt nicht. Das heißt, ihr müsst da immer euch überlegen: zahle ich mir jetzt ein Gehalt aus, habe da dann nochmal Lohnsteuer und äh, unter Umständen Sozialversicherungs-, das heißt Krankenkasse und äh, Rentenversicherung und solche Beiträge, die ich zahlen muss. Oder ich mache eine Ausschüttung, muss dann aber nochmal Pauschalkapitalertragssteuer äh, äh, zahlen, das heißt nochmal 25 Prozent obendrauf. Und das muss alles beobachten alles betrachtet werden und das macht das häufig steuerlich weniger attraktiv. Wir schauen uns das gleich aber auch nochmal im Detail an, somit mal einmal durchrechnen und sowas. Aber das ist das ist wichtig an dieser Stelle, weil man liest relativ häufig auch, auf so Blogs. und Also, wenn man im Internet mal recherchiert, liest man relativ häufig, so eine GmbH macht ab 60.000 Euro Gewinn doch Sinn. Woher das kommt und wann es wirklich Sinn ergibt, auch rein steuerlich gesehen, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, weil ich gehe davon aus, dass das doch einige Leute hier interessiert. Schauen wir uns aber erstmal die Vor- und Nachteile an. Vorteile vom Einzelunternehmen habe ich auch eben schon mal ein bisschen erwähnt, ist natürlich die einfache Gründung. Also als Freiberufler ihr füllt nur diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Der ist zwar nicht sexy und ist ein bisschen sperrig und versteht man nicht so. Aber Einzelunternehmen kommen wir zurück. Einzelunternehmen ist sehr sehr einfache Gründung. Ist zwar ein Formular, das nicht besonders schön ist. Das Formular ist aber wenn man es mal vergleicht mit, mit einer GmbH-Gründung sehr viel einfacher. Die einfache Buchführung ist möglich. Das heißt ihr macht eine ein Überschussrechnung. Das heißt Einzelunternehmen na, oder insbesondere Freiberufler sind nicht verpflichtet, quasi eine doppelte Buchhaltung zu machen, eine Bilanz aufzustellen, eine Gewinn- und Verlustrechnung zu machen, sondern da reicht eigentlich, also reicht, in, reicht eine Anlage EUR ähm, für die Steuererklärung. Das ist, wenn ihr es nicht selber macht und quasi ein Steuerberater, also wie wir es für euch macht, wahrscheinlich egal. Sollte es nicht, weil wenn es mehr Arbeit ist, dann berechnet der Steuerberater halt auch mehr. Das heißt, auch wir würden, wenn wir eine Bilanz erstellen, und eine Gewinn- und Verlustrechnung und quasi eine doppelte Buchhaltung machen müssen, rechnen wir natürlich mehr ab. Und das macht natürlich auch jeder andere Steuerberater. Von daher ist Mehr Arbeit schon mal doof, auch wenn du sie nicht selber machst. Kleine Anschränkungen gibt es da bei Gewerbetreibenden, weil Gewerbetreibende auch bilanzierungspflichtig werden. Also Einzelunternehmen, gewerblich, gewerblich tätige Einzelunternehmen werden auch bilanzierungspflichtig, wenn sie über bestimmte Gewinn- und Umsatzgrenzen sind. Da liegt, also selbst wenn du, wenn du, wenn du Gewerbetreibend bist, hatte, glaube ich, in den Chat keiner reingeschrieben. Nee, das... Äh, es waren nur Sarah und Anja, beide freiberuflich. Das heißt, ihr müsst euch darüber überhaupt gar keine Gedanken machen. Aber für diejenigen, die das jetzt sehen oder später sehen und einen Gewerbeschein haben, also ein Gewerbe angemeldet haben, ihr müsst auch eine Bilanz erstellen, wenn du über 60.000 Euro Jahresgewinn oder 600.000 Euro Jahresumsatz liegt. Dann werdet ihr auch also dann werdet ihr bilanzierungspflichtig und dann müsst ihr die auf, aufwendigere Buchhaltung machen. Und ähm, da schmilzt dann langsam der Vorteil des Einzelunternehmens. Für Freiberufler ist das aber definitiv ein Riesenvorteil, weil es wirklich deutlich weniger Arbeit ist. Und dann ist ein Vorteil von Einzelunternehmen, sie müssen ihre Umsätze und äh, Gewinne und so weiter nicht veröffentlichen. GmbHs müssen tatsächlich ihre, ihre, Bilan also ihre Bilanzen beim Bundesanzeiger äh, hinterlegen. Das heißt, ihr müsst quasi eure Bilanzsumme, Ertragswerte, Jahresabschluss, Gewinn und so weiter äh, hinterlegen oder sogar veröffentlichen. Das heißt, man kann das einsehen. Das heißt, für jede größere GmbH kann man das offen im Internet einsehen, äh, wo ihr wie viel Gewinn und Umsatz so gemacht wird. Kann einem egal sein. Das ist aber äh, manchmal auch blöd, <lacht> um es mal so zu sagen, weil es ist halt einfach Datenschutz. Das kann jeder nachgucken, wie viel Gewinn da gemacht wurde und so weiter. Ist tatsächlich manchmal äh, auch interessant, weil überall, wenn ihr seht, oh, da steckt GmbH dahinter und es ist ein bisschen größeres Unternehmen, könnt ihr einfach auf um bundesanzeiger.de gehen und könnt da einfach mal die GmbH eingehen, um zu gucken, was verdient denn der Laden eigentlich so. Großer Vorteil von Einzelunternehmen, ihr könnt halt einfach privat euch Geld entnehmen und reinpacken, wie ihr wollt. Das heißt, die, die Transaktion zwischen Geschäftskonto und Privatkonto ist bei einem Einzelunternehmen vollkommen ohne Probleme hin und her möglich und ihr müsst die Entnahme des Geldes nicht extra versteuern. Das heißt, wenn ihr da einmal Steuern zahlt, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und so weiter, wenn das abgeführt ist, könnt ihr danach mit dem Geld machen, was ihr wollt, könnt ihr euch das so häufig hin und her überweisen, wie ihr nur wollt und es entstehen keine Steuern. Das ist ein riesengroßer Vorteil, weil das ist ziemlich ätzend bei einer GmbH, da ist es nicht so einfach. Und ganz am Anfang bei der Gründung ist natürlich auch ganz interessant, ihr braucht halt kein Mindestkapital. Das heißt, ihr braucht keine 25.000 Euro, die ihr erstmal auf den Tisch legt, sondern Ihr braucht halt gar nichts. Wenn ihr Wissensarbeit, Beratung macht und gar kein Equipment braucht, dann könnt ihr auch mit 0 Euro einfach starten. Und das ist dann relativ easy möglich. Nachteil von Einzelunternehmen. Schreibt auch gerne von den Vor- und Nachteilen, die ihr gehört und gesehen habt. Gerade bei dem Thema gibt es echt viele Mythen. Und es gibt auch, um es mal so zu sagen, es gibt auch eine ganze Menge. Leute, die Quatsch erzählen, was das betrifft und ich kann euch auch erklären, warum. Weil wenn ein Steuerberater euch quasi mal berät und sagt, ah, eine GmbH würde ja viel mehr Sinn ergeben, weil Haftungsrisiken und hier und da und und solche Sachen. Ich habe euch erzählt, eine GmbH ist deutlich mehr Arbeit und kostet dann entsprechend mehr. Und wenn ein Steuerberater mehr Umsatz machen möchte, rät er seinen Mandanten einfach mal: Hey, eine GmbH ergibt super viel Sinn. Ja, für ihn schon, weil er doppelt bis dreimal so viel abrechnen kann anschließend. Also seid da, überlegt euch auch wenn euch ein Steuerberater das berät, überlegt euch wirklich, ob das sinnvoll ist, weil es ist halt wirklich faktisch so. Ein Steuerberater, ja, also komplette Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnungen und Anhang und alles, und alles, was dazugehört, irgendwann kann man locker doppelt so viel abrechnen wie bei einer einfachen Einnahmeüberschussrechnung. Und das ist halt nicht geil, aber nu. No. Ich erzähle da nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das, was gängige Praxis ist. Nachteil vom Einzelunternehmen ist das tatsächlich das Haftungsrisiko erstmal. Das heißt, dadurch, dass ihr quasi das, was ihr unternehmerisch tut, übernehmt für euch quasi die Haftung. Das heißt, wenn da irgendein Vermögensschaden entsteht, dann haftet ihr grundsätzlich erstmal mit allen. Hier an dieser Stelle, wichtiger Punkt: bitte, bitte, wenn ihr das nicht habt, kümmert euch darum oder, oder informiert euch mal. Ihr könnt dieses Haftungsrisiko natürlich ausschließen, wenn ihr eine Versicherung abschließt. Also, ihr könnt eine Betriebshaftpflichtversicherung, eine Vermögensschutzversicherung. Ich habe zum Beispiel eine Agentur, bin Gesellschafter bei einer Agentur, wo wir auch so Social Media Werbung machen und so weiter. Und da passiert manchmal so ein Fehler. Und wir hatten das über so ein Update und so weiter, wurde plötzlich ein Werbebudget für, ähm, für, für einen Kunden ausgegeben. Also von, von einem Kunden. Sollte nicht passieren, ist Kontrollmechanismen ist durchgerutscht, war auch in Kombination mit zum äh, mit so Connection, mit zum so externen Tool und so weiter. Aber da ist halt ein Vermögensschaden entstanden ähm, für eine GmbH wir haben da eine Versicherung gehabt und die hat halt das übernommen. Klar, wir hatten einen Selbstbeteiligungsanteil, aber das haben Versicherungen übernommen. Das könnt ihr als Einzelunternehmen, als Freiberufler auch machen. Das heißt, wenn ihr da in eurem Berufsfeld seid, wo durchaus ein Schadenhaftungsrisiko entstehen kann, so gegen sowas könnt ihr euch versichern und damit ist quasi so dieser Vorteil der Haftungs-, des, des Haftungsausschusses bei einer GmbH, in der Theorie zwar gegeben, in der Praxis, wenn ihr eine Versicherung habt, dann haftet ihr am Ende auch nicht für, für die, die Tätigkeit, also für das, was ihr macht. Natürlich muss man da immer voraussetzen, dass ihr quasi euren Pflichten nachgekommen seid und so weiter. Wenn ihr jetzt aber grob fahrlässig handelt oder bewusst Schaden erzeugt, dann seid ihr auch nicht aus der Haftung ausgeschlossen, wenn ihr eine GmbH habt. Wenn man euch nachweisen kann, dass es das Absicht war und in Anführungszeichen. Stella schreibt, fragt, wieso bittet ihr keine Dienstleistung für GmbHs? Stella, es gibt in erster Linie einen Punkt, warum wir das nicht machen. Ich vergleiche Steuerberater gerne immer mit Anwälten. Und ähm, du gehst ja auch nicht zu einem Anwalt für alles. Wenn du äh, geblitzt wirst oder wenn du eine GmbH gründen willst oder wenn du äh, deinen Ehevertrag aufsetzen willst oder dich wieder scheiden lassen willst oder, keine Ahnung, den Unterhalt einklagen willst nach der Scheidung. All diese Dinge sind rechtliche Probleme. Du gehst ja auch nicht zu einem und dem gleichen Anwalt, der das alles kümmern soll. Ich bin. Absoluter Anhänger und überzeugt davon, dass du Steuerberater haben solltest, die speziell, spezialisiert auf bestimmte Probleme sind. Und ehrlicherweise ist das Leben eines Freiberuflers echt anders als eine GmbH und so ein Familienunternehmen. Das heißt, GmbH hat eine ganz andere Herausforderung. Und ich glaube, man kann der beste Dienstleister und kompetenteste Dienstleister dann werden, wenn du die spezialisierst. Das macht gefühlt die ganze Welt. Außer die Steuerberatung. Wir machen sie in der Steuerberatung. Ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, aber ich, ich gehe mal so hin und, und bilde mir ein, dass wir äh, sehr guter Steuerberater sind für Freiberufler äh, und, und und und Einzelgewerbetreibende. Aber halt bei GmbHs gibt es auch andere, die das genauso gut machen. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf eine bestimmte Zielgruppe. Vorteile einer GmbH ist das Image. Ganz ehrlich, wenn du jetzt hingehst und nennst dich Biba Buba GmbH, geil, klingt groß und wichtig. Ist tatsächlich so, im normalen Geschäftsgebrauch, wenn da so ein GmbH dahinter steht, das wirkt nicht mehr so wie, oh, da macht mal jemand so nebenbei was sondern es wirkt so ernst. So seriös und groß und wie, wie, wie wirklich ein Vorhaben wie ein richtiges Unternehmen. Und jeder weiß halt auch, okay, da hat jemand mindestens 25.000 Euro investiert. Das heißt, das ist ernsthaft, das hat Hand und Fuß, dieses Geschäftsmodell. Das ist nicht so ein windiges, ich probiere es mal aus, Selbstständigkeit. Das muss man schon sagen, das hat erstmal, macht erstmal Eindruck. Und für viele Leute, gerade Gründen, sagt man auch so, oh, jetzt, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Das ist so ein bisschen wie so eine Grenze, wenn man anfängt, nebenberuflich zu gründen, ein Kleinunternehmer ist und dann wird man irgendwann so Regelbesteuerer. und und zahlt Umsatzsteuer. Auch dann ist es mehr so fürs Selbstbild, denkt man so, ach, jetzt, jetzt bin ich irgendwie angekommen. Jetzt ist, jetzt ist das eine ernsthafte Selbstständigkeit. Und das Gefühl und dieses Image transportiert natürlich auch eine GmbH. Dann gibt es die besagte, beschränkte Haftung auf das Unternehmensvermögen. Hier muss ich allerdings wirklich sagen: Eben habe ich einmal Versicherung gesagt, das solltet, damit solltet ihr euch als, als Solo-Selbstständige, das heißt als Einzelunternehmen beschäftigen, aber auch als GmbH. Das Beispiel, was er euch gebracht hat, war ein GmbH-Beispiel, weil. Die beschränkte Haftung, viele sagen äh, nämlich, die, die Haftung ist beschränkt bei einer GmbH auf 25.000 Euro, ist sie nicht. Die Haftung einer GmbH ist beschränkt auf alles, was die GmbH hat. Das heißt, wenn ihr eine GmbH habt und die läuft seit 10 oder 20 Jahren und da hat sich ein bisschen Vermögen angehäuft und ihr habt 200.000 Euro in Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Forderungen und so weiter, haftet ihr mit diesen gesamten 200.000 Euro. Das heißt, die, die Haftung ist nur dahingehend beschränkt, dass ihr nicht mit eurem privaten Vermögen haftet. Aber ich habe vorhin die Robert-Bosch GmbH als Beispiel genannt. Robert-Bosch GmbH haftet selbstverständlich nicht mit 25.000 Euro, sondern mit den Milliarden, was sie an Betriebsvermögen haben. Und erst dann ist es limitiert. Und auch da ist es, wenn ihr quasi ähm, fahrlässig handelt oder euch man irgendwie Absicht unterstellen und nachweisen kann, dann haftet ihr da auch persönlich. Also insbesondere der Geschäftsführer haftet denn da selbst. Man kann auch sagen, quasi, kommen wir gleich nochmal ausführlicher dazu, zu dem ganzen Thema Steuern. Da ihr immer nur 30% Steuern zahlt, habt, landet ihr bei einer niedrigeren Steuerbelastung ähm, ab ca. 75.000 Euro Gewinn im Jahr, die ihr habt, die ihr auch haben müsst. Das ist ein bisschen kurz gedacht, komme ich gleich auch dazu. Warum? Das heißt, wenn ihr 75.000 Euro privat verdient, das heißt, das Einzelunternehmen Unternehmen zahlt ungefähr 30% Steuern. So what? Dann habt ihr das Geld auf dem Konto und habt das gemacht. Wenn ihr eine GmbH habt und ihr verdient 75.000 Euro, zahlt ihr auch 30 Steuern. Und bei 80.000 ist es schon so, dass ihr, wenn ihr als Einzelunternehmen mehr Steuern zahlt und als GmbH habt, bleibt ihr halt immer bei diesen 30 Das heißt, alles unter 75.000 Euro zahlt ihr weniger Steuern, wenn ihr Einzelunternehmen seid und alles über 75.000 Euro zahlt ihr weniger, wenn ihr eine GmbH habt. Das ist leider ein wenig kurz gedacht weil ihr habt das Geld dann halt in der GmbH, das heißt noch lange nicht, dass ihr es ausgeben könnt. Das heißt, ein GmbH hat erst dann eine Steuerentlastung, wenn ihr dieses Geld in der GmbH lasst. Das heißt aber auch, ihr könnt es nicht privat ausgeben. Das heißt, ihr wollt es irgendwie für später, für die Altersvorsorge verwenden, das heißt für Jahre, Jahrzehnte später und lasst es so lange in der GmbH drin. Das ist dann so ein bisschen doof, wenn, Ihr eure Altersvorsorge in einer GmbH habt und gleichzeitig sagt, ah, Haftungseinschränkung ist so ein bisschen doof, weil ihr haftet damit auch am Ende irgendwie mit eurer Altersvorsorge, die in der GmbH liegt. Das ist ein bisschen schwierig. Und wenn ihr jetzt euch das Geld rausnehmt, dann müsst ihr ja euch entweder eine Gehaltsabrechnung machen, weil ihr könnt das Geld ja nicht einfach rausnehmen, dann müsst ihr eine Gehaltsabrechnung machen, dann Kommen nochmal Steuern auf eurer Ebene dazu. Das heißt, ihr zahlt nochmal Einkommensteuer oder ihr macht eine Gewinnausschüttung. Auch dann zahlt ihr nochmal 25% Kapitalertragssteuer. Das heißt, da kommen auf jeden Fall nochmal Steuern drauf. Die tatsächliche Belastung ist halt höher. Deswegen muss ich sagen, ja, es ist eine steuerliche Entlastung, wenn ihr Gewinne macht und die ihr nicht braucht. Die ihr quasi auch reinvestiert oder auch Jahre später reinvestiert, die ihr aber erstmal in der Gesellschaft drin lasst. Das heißt, die ihr privat nicht braucht. Das heißt, bei nicht ausgeschütteten Gewinn macht ab 75.000 Euro, ergibt das tatsächlich. Sinn, eine GmbH zu machen. Nachteile einer GmbH sind äh, die doppelte Buchführung, äh, das ist, was ich gesagt habt, aufwendige Buchhaltung. Es ist auch ein generell ein höherer administrativer Aufwand. Ihr müsst jedes Mal, wenn ihr einen Jahresabschluss habt, müsst ihr eine Gesellschaftsversammlung machen, das heißt, ihr müsst Dokumente machen, ihr müsst den Jahresabschluss veröffentlichen, auch die Gründung und Veränderungen, quasi, wenn sich die Inhaber ändern, euer Geschäftszweck verändert und so weiter, müsst ihr immer zum Notar laufen, weil es muss immer im Handelsregister eingetragen werden. Das heißt, ihr... Habt eigentlich so eine ongoing Beziehung mit dem Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar, der euch halt die ganzen Verträge und Versammlungsprotokolle macht und so weiter, was natürlich alles kostet. Das kostet nicht nur Zeit, sondern halt auch Geld. Und das überrascht vielleicht ein wenig, ihr habt eine niedrige Kreditwürdigkeit. Das wird auch häufig woanders erzählt, äh, anders erzählt aber ich kann euch mal so aus meiner Praxis erzählen. Ich habe bei der letzten, vorletzten GmbH, die ich gegründet habe, wollte ich mir so Laptops mieten. Es gibt ja, ja sehr prominente, bekannte Anbieter. Und ich dachte, ich habe eine GmbH, die Leute glauben bestimmt, ich bin kreditwürdig. Nix. Also ja, ich konnte die Verträge unterschreiben als GmbH. Ich musste aber immer eine private Bürgschaft übernehmen. Das heißt, ich musste als Geschäftsführer oder Inhaber immer für den Kredit oder die Leasingverträge oder auch einen Handyvertrag und so weiter, musste ich immer bürgen, damit ich es bezahle. Und damit ist irgendwie auch die private Haftung dahin, wenn meine GmbH quasi was mieten muss und auch Miet miete und ich jederzeit quasi privat bürgen muss. Damit ist leider die private Haftung hin, weil wenn man in der GmbH dann nicht mehr zahlen kann, dann kommt der Vermieter oder der Inhaber von, von den Laptops, die sie, der sie mir vermietet, Kreditgeber und so weiter, kommt dann halt bei mir an und dann hafte ich am Ende doch wieder privat. Und das ist leider die Erfahrung. Eine GmbH ist wirklich nicht kreditwürdig. Mhm. Nachteile einer GmbH äh, außerdem noch, ähm, und dann gehe ich mal auf, auf, auf so ein paar auf die Steuerpunkte ein, ist äh, einmal das, das Veröffentlichen. Also, wenn man das nicht möchte und seinen Nachbarn und Geschäftspartnern nicht äh, preisgeben möchte, was man denn so verdient und Umsatz macht und Gewinn macht und so weiter, dann, <lacht> dann, dann, dann, dann ist eine GmbH blöd. Wisst ihr, wie man das nachgucken kann? Würde es euch interessieren? Wir können uns nämlich gerne auch einfach mal äh, eine GmbH, also irgendeine GmbH anschauen und uns mal den Jahresabschluss anschauen. Das ist nämlich gar nicht mal so schwierig. Blöd ist ebenfalls, die Privatannahmen sind halt nicht möglich, habe ich schon ein paar Mal darüber geredet. Geht halt nicht, du musst, kannst nicht einfach Geld entnehmen, du musst dir entweder dir immer ein Gehalt zahlen oder den Gewinn ausschütten. Jetzt kommen viele Fragen. Der Vorteil wäre demnach nur, dass man keine Körperschafts- und Gewerbesteuer zahlt. Ja genau, genau. wenn, wenn du komplett deinen gesamten Gewinn als, als, äh, als das kommt nämlich dazu, wenn du, das, das, du kannst ja dein eigenes Gehalt als Geschäftsausgabe absetzen. Du zahlst halt auf deiner Gehaltsabrechnung dann die äh, Steuern, aber wenn du alles sofort rausnimmst als Gehalt, dann zahlst du halt keine Steuern in der GmbH. Das heißt, dann ist zumindest steuerlich gesehen die GmbH-neutral. Wenn du da 100.000 Euro Gewinn machst und 100.000 Euro stattdessen in dein, äh, als Gehalt Gehalt Auszahlst, dann kannst du diese 100.000 € als Geschäftsausgabe in der GmbH berücksichtigen. Die GmbH macht gar keinen Gewinn und zahlt auch da gar keine Steuern und du zahlst dann halt mit deinem individuellen persönlichen Steuersatz. Am Ende zahlst du dann genauso viel Steuern, wie du zahlen würdest, wenn du ein Einzelunternehmen hättest. Ein Nachteil von der GmbH ist noch, dass ein Mindestkapital von 25.000 € notwendig ist. Außer ihr gründet quasi eine Mini-GmbH, umgangssprachlich Mini-GmbH, das ist die UG. Und zwar die Unternehmergesellschaft. Werden auch die ein oder anderen von euch schon mal gehört haben. Auch das ist wichtig. Das wissen nicht alle. Eine UG ist ein, eine GmbH ist eine GmbH. Punkt. Fertig. Das ist nämlich im GmbH-Gesetz geregelt. Ist die quasi Unternehmergesellschaft ist im GmbH-Gesetz geregelt und ist per Definition eine GmbH, die aber nicht so heißt. Also die nicht, die man Unternehmergesellschaft nennen muss, muss man auch deswegen nennen, weil das eine GmbH ist, die unter 25.000 Euro Geldkapital äh, hat. Das heißt, dass auch für alle externen Leute nachvollziehbar ist, dass das wirklich weniger als 25.000 Euro in der Firma sind. Das heißt, es ist eine, eigentlich eine GmbH mit einem Kapital zwischen 1 Euro und 24.999 Euro. Ihr committet euch, wenn ihr eine UG gründet, aber immer darauf, 25 vom Gewinn quasi nicht auszuschütten, denn ist das. Also, Atem, was du sagst, du kannst dir trotzdem ein ganzes Gehalt zahlen, aber wenn du jetzt einen Gewinn macht, darfst du maximal 25 also darfst du 25 nicht ausschütten, sondern nur 75 und zwar so lange, bis die 25.000 Euro erreicht worden sind. Und dann kannst du diese GmbH, also dann kannst du die UG in eine GmbH auch, auch so vom Naming äh, umwandeln, sobald die 25.000 Euro echt reich, erreicht wurden. Habe ich persönlich auch schon einmal gemacht. Also, ich habe auch schon mal eine äh, UG mit 350 Euro gegründet und dann war ich irgendwann bei, ich habe keine Ahnung, 36.000 Euro und dann habe ich sie umgewandelt. Wichtig bei einer UG-Gründung, das heißt, wenn ihr sagt, ah, ich will eine GmbH machen, aber ich will erstmal eine kleine GmbH machen, macht, sorgt dafür, dass ihr genug Geld drin habt. Der, der witzigste und ernsthaft witzigste Fehler, den man machen kann bei einer UG, ist, weil man sieht, ah, ich kann sie ab 1 Euro gründen. Dann geht ihr hin zum Notar, macht einen Notartermin, packt 1 Euro in diese Gesellschaft und ihr gründet damit eine eigene juristische Identität. Die hat denn 1 Euro. Und was, der, was die UG als erstes bekommt, wenn ihr beim Notar wart und diese Gesellschaft gegründet hat, ist, dreimal Raten, eine Rechnung vom Notar. Und die ist meistens über 1 Euro. Das heißt, das heißt, ihr habt dann plötzlich 1 Euro auf dem Bankkonto und eine 300 oder 400 Euro Rechnung von dem Notar. Und ihr könnt nicht einfach so ein Geld rein- und rauspacken in die, in die UG. Das heißt, dann habt ihr ein Problem, ihr habt 1 Euro auf dem Konto und habt 300 Euro Rechnung und seid damit zumindest bilanziell erstmal überschuldet und müsst dann tatsächlich, theoretisch zumindest, Insolvenzverfahren anmelden. Also ihr müsst Insolvenz anmelden, weil ihr seid überschuldet. Es gibt natürlich ein paar Regeln, wie man es umgehen kann. Aber wenn ihr eine UG gründet, kann ich euch nur dringend appellieren, überlegt euch tatsächlich vorher, wie viel Geld ihr in dieser Gesellschaft braucht und auch wie viel Geld euer Geschäftsmodell braucht und packt da genug Geld rein. Eine UG könnt ihr nicht mit einem Euro gründen, weil allein der Notar und Handelsregister, und also die, die, das Gericht und die Gerichtsgebühren und sonst was, das kostet. Das heißt, unter, also ich hab, hatte das damals genau für mich ausgerechnet, die, das Beispiel, was ich gesagt habe, ungefähr 350 Euro waren es damals. Jetzt könnt ihr wahrscheinlich davon ausgehen, dass also es 500, 600 Euro braucht ihr mindestens, um erstmal die Gründungsrechnungen zu bezahlen. Jetzt möchte ich bitte einmal hier und da möchte ich auch nochmal gleich äh, auf äh, Sarah dich eingehen, aber das ganze Thema Steuern, weil ich meine, wir sind Steuerberatung und ich möchte das Thema Steuern ein bisschen weiter ausholen. Ihr, ihr zahlt als GmbH, zahlt ihr ungefähr 30% Steuern und zwar einmal Körperschaftssteuer und einmal Gewerbesteuer. Plus weil denn eure GmbH ja das Geld hat, plus die Einkommensteuer, die ihr quasi zahlt, um das Geld da rauszuholen. Wenn ihr das so macht, wie Artemis vorgeschlagen habt und sagt, ihr zahlt euch einfach den gesamten Gewinn immer als Gehalt aus, könnt ihr machen, dann zahlt ihr halt auf in der GmbH-Ebene keine, keine Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Ähm, zahlt aber halt natürlich euren individuellen Einkommensteuersatz, der ähm, dann halt bei 0 bis 45 Prozent liegt. Ich habe zum Thema Durchschnittssteuersatz und Spitzensteuersatz habe ich auf dem Kanal auch schon mal ein Video äh, geladen. Ähm, guckt euch das gerne an, wenn ihr da den genauen Unterschied nicht kennt. Aber grundsätzlich, wenn ihr den gesamten Gewinn einfach als quasi Gehalt auszahlt, dann habt ihr das steuerlich, zumindest jetzt kein Vor- oder Nachteil bei einer GmbH. Ist denn genauso wie ein Einzelunternehmen? Bei Einzelunternehmen auch, da ist euer Steuersatz dann. Je nachdem, wie viel ihr verdient, zwischen 0 Euro und 45 Und eine GmbH hat jetzt erstmal, wenn ich nur die Steuern angucke, also wenn ich nur Einzelunternehmen und GmbH angucke und guckt, dann seid ihr bei ungefähr einem zu versteuernden Einkommen von 75.000 Euro, habt ihr genau die gleiche Menge an Steuern. Das heißt, alles über 75.000 Euro zahlt eine GmbH weniger Steuern. Aber, und da kommt das große Aber, Ihr habt das Geld halt noch nicht bei euch privat auf dem Konto. Das heißt, das ergibt, diese Rechnung ergibt nur Sinn, wenn ihr das Geld nicht privat braucht. Weil wenn ihr das ausschütten müsst, quasi in den Privatbereich bringen müsst aus einer GmbH, dann wird das unattraktiver bei einer, bei einer GmbH. Da entnommene Gewinne halt nochmal persönlich in Einkommensteuersatz besteuert werden oder auch Gehälter. Und zwar gibt es da so einen schönen Rechner der heißt also hier Bundesministerium der Finanzen Einkommensteuerberechnung für die für Einkommensteuerpflichtige für die Jahre 1958 bis 2021. <lacht> hier ich, tippe ich einfach mal die 75 die ich da eingegeben habe, ein und wir berechnen mal, wie viel Steuern ich müsste, müsste ich denn eigentlich bezahlen. Hier gebe ich einmal 75000 75 ein. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich 75000 Euro zu versteuerndes Einkommen habe. Und dann kann ich hier quasi berechnen, wie viel Steuern ich zahle. Und das ist relativ interessant. Hier zahle ich Einkommensteuer 29,82%. Solidarität zu schlagen, ein bisschen, das bin ich bei 30 ungefähr 30 Prozent. So ganz auf den Cent genau kann man das meistens auch nicht berechnen, weil also hier bin ich. So genau, ganz genau kann man es nicht berechnen, weil Gewerbesteuer, das heißt, sobald Gewerbesteuer und das ist auch bei bei GmbHs halt der Fall, da, da ist es dann immer von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, weil es so ein Gemeindehebesatz gibt. Das heißt, es ist, ungefähr 30 Prozent reicht uns vollkommen. Das heißt, dann zahle ich genauso viel. Was hier jetzt aber entscheidend ist, viele Leute, und das liest man leider auch überall im Internet, die sagen, ab 60.000 Euro lohnt sich ein GmbH mehr. Das ist quasi so der erste Mythos. Der erste, und der kommt daher, schauen wir uns mal ein schönes Gesetz an, und zwar 32a Einkommensteuertarif. Da steht eine ganze Menge Zahlen drin und auch ja, irgendwie so mathematische Formeln. Und hier steht, dass man ab 57.919 Euro quasi 42% Steuern zahlt. Und das ist ja irgendwie mehr und darunter ist irgendeine andere Formel, das heißt, wie, wie viel zahlt man eigentlich. Das ist tatsächlich der Grund, warum viele Leute sagen, Ah, ungefähr 60.000 Euro. aber dann zahlt man 42 Prozent. und dann ist ja eine GmbH günstiger. Kommt nicht ganz hin, weil 42 Prozent ist genau der Unterschied zwischen Grenzsteuersatz und Spitzensteuersatz. Spitzensteuersatz ist quasi immer der nächste Euro, wie der besteuert wird. Und hier sieht man unten eine schöne Grafik. Das Blaue ist quasi der Spitzensteuersatz. Das ist immer, wenn du jetzt einen Euro mehr verdienst, wie viel Steuern musst du auf diesen einen nächsten Euro zahlen? Das ist quasi der Spitzensteuersatz, also der Grenzsteuer, dein persönlicher Spitzensteuersatz. Der Durchschnittssteuersatz ist aber, du nimmst einfach deine gesamte Steuerbelastung und rechnest die halt dadurch. Das heißt, du hast 75.000 Euro zu versteuerndes Einkommen und 23.643 Cent zahlst du insgesamt an Steuern. Und wenn du das durch 75.000 Euro rechnest, dann landest du halt bei 30,68. Du bist aber bei 42% Spitzensteuersatz. Von daher ist diese 60.000 Euro sowieso Quatsch. Und hier sieht man das auch ganz grob. Die Linie ist halt der Durchschnittssteuersatz. Der nähert sich dann immer mehr diesem Spitzensteuersatz an. Also hier sind es bis 42% und hier hinten macht es dann nochmal einen Sprung auf 45%. Wird aber nie so hoch sein. Und bei Körperschaftsteuer bist du halt immer bei 30%. Das heißt, eine GmbH zahlt immer 30%. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt hingehen und sagen, ab hier lohnt sich dann. Ach nee, hier 30%. Und ab hier lohnt es sich denn, das heißt ab 75.000 Euro. Das Ding ist aber, und das ist relativ wichtig, das switche ich mir doch direkt mal und blende mich wieder ein. Das Ding ist aber, ihr könnt, also mit dem steigenden Einkommen, steigt halt nicht nur die Steuer, sondern auch die Sozialversicherung. Das heißt, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ihr verdient 100.000 Euro statt 75.000 €, dann steigt bei euch natürlich auch die Sozialversicherung. Wenn du jetzt hingehst und sagst, wie Atem sagt, ah, ich zahle mir das als Gehalt aus, weil ich möchte das Geld persönlich haben steigt ja nicht nur eure Steuer, sondern auch das, was ihr für die Krankenkasse zahlt, wenn ihr Rentenversicherungspflichtig seid, für die Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das heißt, je nachdem, was ihr davon zahlen müsst, man muss nicht immer in allen Konstellationen alles zahlen, steigt das ja auch. Das heißt, ihr habt auch, bei Mehreinkommen höhere Sozialversicherungsausgaben. Und damit sind auch die, und die könnt ihr zwar, wenn ihr Einzelunternehmen seid, in eurer Steuererklärung geltend machen und da direkt berücksichtigen. Auf GmbH-Ebene könnt ihr das zwar als Betriebsausgabe absetzen, aber wenn, wenn du diese ganzen Effekte auch noch mit reinrechnest, reden wir rein praktisch eher davon, dass das ab 100.000 Euro ungefähr Sinn ergibt. Das heißt, ab 100.000 Euro Gewinn. Kannst du sagen, eine GmbH ist günstiger, was Steuern und Sozialversicherung betrifft? Da muss man schon sehr individuell schauen. Das heißt, wenn ihr das für euch mal berechnet haben wollt und so weiter, könnt ihr euch gerne auch mal melden und so weiter. Das ist aber sehr individuell, weil wir reden hier von zu versteuerndem Einkommen und wenn ihr Einzelunternehmen seid, dann spielt eine ganze Reihe an anderen Dingen auch eine Rolle. Habt ihr, seid ihr verheiratet? Was verdient eventuell der Ehepartner? Habt ihr Kinder? Habt ihr so diese ganzen Sachen, die man so in der Steuererklärung absetzen kann? Das habt ihr halt nicht, wenn ihr, also die, den großen Gestaltungsspielraum habt ihr nicht, wenn ihr halt eine GmbH habt, weil ganz viele Sachen davon spielen halt in der GmbH keine Rolle, weil eure GmbH hat kein Kind und ist nicht verheiratet. Das heißt, das ist sehr individuell. Man kann aber so als grobe, grobe Benchmark, könnt ihr euch sagen, ab 100.000 Euro Gewinn ist tatsächlich finanziell eine GmbH günstiger. Aber auch da große Einschränkungen, wenn das Geld in erster Linie dafür bleibt. Wenn ihr da jetzt immer alles auszahlt, das heißt auch gerade Gewinnausschüttungen, Gewinnausschüttungen ergeben fast steuerlich fast nie Sinn. Das ist so grob das, was ihr euch überlegt, plus diesen ganzen administrativen Mehraufwand, den ihr natürlich auch teilweise bezahlen müsst. Und das ist natürlich dann aufwendiger. Aber das, das, das müsst ihr tatsächlich selber schauen. Wir haben jetzt gerade einen Mandanten gehabt, über den wir gesprochen haben, also heute tagsüber, also vorher auch <lacht> in Vorbereitung auf dieses Webinar, da, wir hatten einen Mandant, der hat 130.000 Euro Gewinn gemacht, der ist bei einem persönlichen Steuersatz von 26 und nicht 30 liegt daran, weil verheiratet und all solche Sachen, das heißt, es muss man wirklich sehr individuell schauen und sollte dann auch eine Überlegung sein. Und Ihr solltet auch sicher sein, dass ihr davon nicht so viel Geld ausschüttet. Weil dann lohnt es sich irgendwann dann halt auch nicht mehr. Das, also deswegen, unten habe ich nochmal geschrieben, effektiv geringere Belastung ab ca. 100.000 Euro Gewinn, wenn man die Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt. Dann reden wir rein steuerlich gesehen über einen Case, wo wir sagen, ah, das könnte jetzt interessant sein. Wichtig ist auch, das sollte halt stabil darüber liegen. Weil, wenn, wenn es schwankt und so weiter, dann habt ihr unter Umständen in den, in den Jahren, in denen weniger ist, natürlich als privat, als Einzelunternehmen wieder einen steuerlichen eheren Vorteil. Aber so ganz grob könnt ihr euch äh, das merken. Das heißt, wann ergibt eigentlich was Sinn? Eine GmbH ist dann. Sinnvoll. Erstens, wenn ihr genug Kohle habt, das heißt wenn die Liquidität da ist, wenn ihr 25.000 Euro für eine Gründung ausgeben könnt, selbst wenn ihr eine UG macht, braucht ihr trotzdem ein bisschen der Anschubfinanzierung, weil ihr nicht einfach nochmal Geld nachschießen könnt, wie in einem Einzelunternehmen, dass ihr euch einfach aufs Geschäftskonto mal Geld überweist, um ein paar Rechnungen zu bezahlen. Das geht bei einer GmbH nicht so einfach. Das heißt, da müsst ihr deutlich akkurater planen. GmbHs ergeben Sinn, wenn ihr mit mehreren Leuten gründet oder auch gerade Leute habt, die euch vielleicht Geld dazu geben, also so Investoren oder, oder sowas, dann ergibt das Sinn. Und wenn der Gewinn nicht sofort gebraucht wird, und ihr das Geld eher braucht für so eine Altersvorsorge oder sowas oder das auch reinvestieren wollt, da ist die grobe Benchmark, die ihr habt, 100.000 Euro. Das heißt, wenn ihr bei 100 über 100.000 Euro Gewinn dauerhaft seid und nicht das alles braucht, dann gerne GmbH. Einzelunternehmen sind dann sinnvoll, wenn du Freiberufler bist, weil das verlierst du, diesen Status den verlierst du, wenn du eine GmbH gründest. Wenn du möglichst geringen Verwaltungsaufwand haben möchtest, weil... GmbH ist deutlich aufwendiger und wenn du nicht konstant über 100.000 Euro Gewinn hast, dann ist eigentlich steuerlich so gesehen immer Einzelunternehmen günstiger. Dann habe ich noch mal ein paar Punkte aufgelistet. Mythen um GmbHs. Das eine habe ich jetzt bis zum Ende, bis zum Erbrechen glaube ich <lacht> erläutert, ist das steuerliche GmbHs sind steuerlich günstiger. Ja, ab ca. 100.000 Euro Gewinn. Anderer Punkt, eine GmbH schützt vor Scheinselbstständigkeit? Nein, in der Regel nicht. Also, vielleicht fällt man nicht auf. Also, ich möchte nicht das Thema Scheinselbstständigkeit komplett aufmachen. Da gibt es mal einen sehr, sehr langen Webinarausschnitt, den habe ich auch auf diesem Kanal hochgeladen. Das heißt, den könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. In der Regel schützt eine GmbH auch nicht vor Scheinselbstständigkeit. Das heißt, wenn ihr eine One-Man-GmbH seid und, und One-Woman-GmbH seid, könnt ihr das nicht einfach, also könnt ihr schon machen, dass dann darüber die Verträge, aber das kann man euch durchaus als irgendwie Gestaltungsmissbrauch sehen und so weiter. Und ihr könnt trotzdem Scheinselbstständigkeit sein, auch wenn ihr über eine GmbH abrechnet. GmbH schützen vor äh, Haftungsrisiken. Nee, in der Regel auch dann nicht, weil ihr einmal in der GmbH sehr häufig eine private Bürgschaft übernehmen müsst und am Ende wirklich ernsthaften sinnvolle Haftungsminimierung tatsächlich mit einer Berufshaftpflichtversicherung möglich ist. Und die könnt ihr sowohl als GmbH als auch als Einzelunternehmen abschließen. Meine persönliche Erfahrung ist, das heißt, ich selbst habe tatsächlich auch einzelne weniger gezahlt, weil ich da halt kreditwürdiger war und die, die Versicherung gar nicht so, so skeptisch war, warum ich denn jetzt eine GmbH mache und warum ich meine Haftung so weit reduzieren möchte und so weiter, habe ich tatsächlich einfach niedrigere Beiträge für ähnliche Konditionen gehabt, aber das Betrifft vielleicht auch nur mich, das weiß ich nicht, ob das repräsentativ ist. Sarah schreibt, schildert mir erstmal ihren Fall. Ich glaube nicht, dass die GmbH für mich eine wirklich gute Lösung wäre. Zu viel Oberherd, zu unflexibel. Für die Risiken habe ich auch eine Berufshaftpflicht, 800 Euro im Jahr mit 5 Millionen Deckung. Genau. Also das ist schon mal ganz gut, wenn du, wenn du so eine Berufshaftpflicht hast, dann hast du eigentlich ehrlicherweise mehr Schutz hast du in deiner GmbH auch nicht. Weiter schreibst du Sarah, besagter Kunde wird mich irgendwann auch nur noch beauftragen, wo ich sozialversicherungspflichtig angestellt wäre. Andere Freiberufler haben deswegen als GmbH umfirmiert, in der sie angestellt sind." Genau, das ist der Punkt, das wollen nämlich ganz viele, das habe ich vorhin schon mal gesagt, das wollen viele Auftraggeber, die das so pushen. Weil äh, wegen dem ganzen Thema Scheinselbstständigkeit. Das heißt, wenn du einen Auftraggeber nur hast und dahin Rechnung stellst und eigentlich beschäftigt, also abhängig beschäftigt wärst, das heißt angestellt wärst, gibt es einige Unternehmen, die sagen: ey, gründe eine GmbH, dann bist du nicht mehr Scheinselbstständig. Es gibt andere äh, Urteile. Das heißt, auch Gerichte haben schon anders entschieden und haben gesagt: Nee, nur weil du eine GmbH gründest, heißt es das nicht, dass du abhängig beschäftigt bist. Das ist halt, du verschleierst das vielleicht ein bisschen besser, ja. Ähm, das schließt es aber nicht aus, dass du am Ende vielleicht als scheinselbstständig betrachtet wirst. Das, war, das ist keine Garantie dafür. Ähm, kann, könnt ihr euch gerne auch auseinandersetzen? Wie gesagt, ein ganzes separates, fast zwei Stunden Webinar äh, über das Thema. Könnt ihr mal durchskippen? Ich habe auch. Bei allen Videos habe ich immer so die Kapitelmarken in der, in der Videobeschreibung drin, guckt euch gerne den Part an. Kein Merkmal ist, dass du bei einer GmbH nicht Scheinselbstständigkeit, das ist kein Kriterium für Scheinselbstständigkeit oder nicht. Da geht es eher darum, ob hast du mehrere Kunden nimmst du am normalen Wirtschaftsverkehr teil, akquirierst du Kunden, bist du unabhängig, tatsächlich frei in deiner Zeitanteilung und Arbeitsplatzeinteilung. Auf solche Punkte werden geguckt. Aber guck gerne rein, überall, da steht nie irgendwas, ist eine GmbH äh, vorhanden oder nicht. Also da steht nirgendwo, dass du als GmbH-Inhaber, Geschäftsführer nicht Scheinselbstständigkeit sein, äh, sein kannst. Wird von vielen trotzdem irgendwie forciert, ist mit Sicherheit auch in der Praxis so, dass das dann seltener auffällt. Aber ganz ehrlich, wenn das der einzige Grund ist, irgendwas zu verschleiern, es sollte mehr Gründe geben, um es mal so zu sagen. Weiterhin schreibst du, ich glaube auch, dass mein Kunde da nicht gut beraten wurde, er will damit das Problem der Sozialversicherungspflicht rechtssicher regeln. Ja genau, das ist Scheinselbstständigkeit, das heißt, wenn er jetzt wüsste, er müsste dich eigentlich einstellen, möchte das aber nicht machen, sondern möchte ich, weil er dich, keine Ahnung, eben Sozialversicherungsbeiträge zahlen möchte, weil er das Arbeitsrecht umgehen möchte, weil niedrig, weniger Kündigungsrecht, Verpflichtungen und so weiter. Das machen dann relativ viele, die sagen, mach, mach eine GmbH. Dann bist du nicht scheinselbstständig und dann bist du auch nicht sozialversicherungspflichtig. Wenn sich jetzt die Rentenversicherung aber anschaut, das bewertet die auch häufiger als, okay, das so im Sinne von nice try, aber äh, come on, du bist genauso abhängig wie nicht und du kannst als, als, äh, als Person genauso abhängig sein, wenn du über eine GmbH berechnest. Trade fragt: Hast du Erfahrung mit Freelancern, die aufgrund geringer, äh, geringerer Steuern Deutschland verlassen haben? Sorry, wenn die Frage schon besprochen wurde. Ähm, Ha, ja, habe ich eher privat, auch weil ich persönlich äh, mal zweieinhalb, drei Jahre äh, nicht in Deutschland gelebt habe und tatsächlich äh, aus Deutschland weg war. Aber tatsächlich nicht aus steuerlichen Gründen, sondern auf, aus, ich würde mal sagen, klimatischen Gründen. <lacht> habe ich, hab ich mal zweieinhalb Jahre nicht in Deutschland gelebt und war tatsächlich steuerlich die ganze Zeit in Deutschland registriert, habe in Deutschland Steuern bezahlt. Das Ganze ist sehr umfangreich mit Wegzugsbesteuerung und Sitz der Geschäftsführung und Aufenthaltstagen wie viel und so weiter. Riesengroßes Thema, komplexes Thema. Ich möchte an dieser Stelle nur einen Punkt sagen, es reicht nicht einfach nur eine ausländische Gesellschaft zu gründen. Das höre ich auch immer wieder und war auch gerade gestern, vorgestern unter so ein paar Videos von uns ein Kommentar, Macht doch mal Steuertipps, wie ich in Estland eine Firma gründe. Man kann super digital in Estland E-Residency und dann eine Gesellschaft gründen und so weiter. Geht super einfach. Wenn ihr aber in Deutschland wohnt und in Deutschland arbeitet und jetzt eine estnische Firma gründet, dann ist der Sitz der Geschäftsführung, weil ihr ja noch in Deutschland seid, ist der Sitz der Firma halt in Deutschland. Und ihr Vermeidet dadurch keine Steuern oder sorgt nicht dafür, dass ihr in Deutschland keine Steuern zahlen müsst, sondern habt dann halt eine estnische Firma mit Sitz in Deutschland, müsst trotzdem in deutschen Steuern bezahlen und müsst euch auch on top aber noch mit den estnischen Steuerrechten Richtlinien auseinandersetzt, weil ihr eine estnische Firma habt. Findet da mal einen Steuerberater, der es vernünftig beraten kann. Und wenn ihr es einfach nicht erklärt, ja, so was, das Steuern hinterziehen geht auch, nicht unbedingt empfehlenswert. Und das ist tatsächlich so ein bisschen tricky. Könnt ihr nicht einfach so ganz einfach machen. Geht nicht ganz so einfach. Wenn ihr aber tatsächlich faktisch nicht in Deutschland lebt oder tatsächlich euch auch selbst wegbewegt, dann gibt es da natürlich Möglichkeiten, wo ihr woanders hingeht, um weniger Steuern zu zahlen. Aber das ist so ganz einfach, wie es. Manchmal suggeriert wird, ist es definitiv leider nicht. Sarah, schön, äh, danke, äh, auf jeden Fall hilfreich, das ist schon mal schön. Ich hoffe, ja, ich hoffe, du kommst mit der Situation, äh, kommst euch da irgendwie zurecht manövriert. Ähm, wenn du da noch Hilfe brauchst, weißt du ja, wie du uns erreichst. Christoph schreibt leider zu spät zugekommen, werde mir gleich alles angucken. Gestern wollte ich meine GmbH gründen, zu blöd, dass ich äh, einen Termin hatte. Christoph, genau, bei dir ist nochmal so ein Special Case, aber wir reden ja sowieso. Bei dir könnte es aus anderen Gründen durchaus vielleicht Sinn ergeben. Wenn das ansonsten alles war und da jetzt keine extra Fragen zu sind, bedanke ich mich für eure Zeit. Wir sehen uns das vielleicht noch als ein abschließender Appell. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos auf diesem Kanal. Es werden alle Leute, die uns schon ein bisschen länger kennen, wissen. Es lohnt sich uns zu abonnieren, definitiv, weil wir tatsächlich laufend neue Videos hochladen und wir haben schon viele spannende produziert. Die kriegt ihr alle, Kostenlos, for free, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das war's dann. Ich danke euch, wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns die Tage. Ciao, ciao.